schon bescheid. Entweder zum Grillen oder nee, nur nee. zum Saufen oder zum Grillen und Saufen oder nur zum Saufen oder ja, nee. Von Mario, um zu quatschen oder? Richtig, richtig. Hat man sich schon wieder gemeldet, ne? Snack nee. wegen snack Macht so, macht so keiner mehr. Ich hab's ja. Basti versucht. Zu erklären, dass er die umsonst haben kann, wollte er auch nicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Es ähm, Ist ja bald Herrentag. Dann erstmal trinken. Na, mhm. ja, hilft. beim Denk nicht. Wie Jens schon gesagt hat, ist ja bald Herrentag. Und da gibt es immer wieder so eine kleine, wie soll man sagen, äh, Gimmicks. Ja, Ausrüstung, die man einfach braucht an dem jeden tag Zum Beispiel. Zum Beispiel. Der Helm ist super, denn damit kann man, vor allem im Sommer, kann man es hier aufmachen. Dann ist es dicht. Das heißt, da kommt kein Ungeziefer rein und vor allem keine Bienenwespen, was auch immer das Sommer da gerne reinfliegt. Wahre Story hatte ich gehabt. Du bist fröhlich beim Reden, beim Quatschen, beim Lachen im Sommer. Schön warm draußen, kühles Bier. Trinkst, trinkst, trinkst. Denkst nicht lange nach. Hast nicht gesehen, ich habe nicht gesehen, dass da eine Wespe reingefallen ist. Trinke einfach und hab die auf jeden Fall im Mund. Hab dann Gott sei Dank äh, die Wespe schnell ausgespuckt, dass nichts weiter passiert. Nur erstmal ist das unangenehm. Und zweitens mal vor der natürlich extrem gefährlich. Genau. Ja, Dafür gibt so andere Sachen. Haben wir letztes Jahr ein Geschenk bekommen zum Herrentag. So eine verrückten hm. Dinger hier. Ja, die sind auch cool. Man also muss sich hier einfach ran machen und dann hält es halt immer rum. Wenn dann äh, noch voll funktionsfähig ist, äh, das hier schon ein bisschen ab Null Der Bierprotektor. Genau. Ja, den habe ich auch noch. Ja, was du denn den. Warte. Na aufgefallen Werkstatt. Schuppen findet man alles. Breichelt ein Geschenk. Ja. Für den äh, versoffenen Herren. Wenn das denn funktioniert, dann sollte das so immer schön in Waage sein. Auf jeden Fall ist schon mal klar, selbst wenn das so steht hier, genau. dann kommt so schon was kein Dreck drin, nicht. Jo, top. Also sehr hilfreiches Geschenk. Für euren Männern schenken. Ja, da kann man noch nicht mal die Decke vergessen. Sehr coole Sache. Ja. Das ist ja heute, äh, ein, ein, ein, Herrentag Himmelfahrt-Special. Bis demnächst.